Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte beginnen. Ich begrüße Sie alle zu Beginn dieser Plenarwoche. Heiße Sie herzlich willkommen und hoffe sehr, dass Sie genügend Kraft getankt haben, um die nicht einfachen, schweren Wochen, zu überstehen, mit welchen Zielsetzungen erfolgen auch immer. Ich eröffne die heutige Sitzung mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit des Hauses. Dem widerspricht niemand, und damit ist es so. Die Tagesordnung vom 22. August 2017 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 69 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung in den Tagesordnungspunkten 61 bis 65 entnehmen können, sind fünf Anträge betreffend einer aktuellen Stunde eingegangen, die wir am Donnerstag ab 9 Uhr abhalten werden. Ich teile Ihnen mit, dass der Tagesordnungspunkt 12 von der Tagesordnung abgesetzt wird, da hierzu keine Beschlussempfehlung abgegeben wurde. Die Genehmigung der Tagesordnung kann jetzt erfolgen. Ist jemand dagegen? Enthaltung? Damit ist sie. So beschlossen. Wie im Ältestenrat vereinbart und in der Tagesordnung vermerkt, tagen wir heute bis 19 Uhr und beginnen mit der Fragestunde, danach mit Top 2 der Regierungserklärung. Frau Kollegin Hofmeyer ist erkrankt und damit auch entschuldigt. Gute Besserung. Für Ihre Arbeit an Ihren neuen elektronischen Geräten hier im Plenarsaal stehen Ihnen neue, längere Lernkabel zur Verfügung. Nein. Damit nehme ich alles wieder zurück. Also, ab und zu ist es schon da, das längere Landkabel. Okay. Aber es ist offiziell so mitgeteilt, und damit ist es da. Das ist, das ist, das ist Bürokratie. Ah, jetzt kommt der entscheidende Satz. Diese halten Sie heute am Infopoint in der Lobby. Ja, okay. Aber bitte sitzen bleiben. <lacht> ja, jetzt darf aber keiner rausgehen. Okay. Lahn steht hier nur. WLAN steht nicht steht nur Lahn hier. Meine Damen und Herren, die Auswahl der sieben Persönlichkeiten für das Kunstwerk Himmel über Hessen nicht gestalten haben die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurs Politik und Wirtschaft der Q2-Phase der Lieblingsschule Frankfurt eine Entscheidung getroffen. Und das ist wie folgt Johann Wolfgang von Goethe, Justus von Liebig, Adam Opel, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Anne Frank und Johann Christian Senckenberg. alles sehr berühmte hessische Bürgerinnen und Bürger. Dann habe ich mitzuteilen, dass zwei Kollegen einen runden Geburtstag gefeiert haben. Sie sind beide Jahrgang 67, das müssen Sie selbst rechnen. Zunächst ein Glückwunsch an Herrn Abg. Holschuh. Herr Kollege, alles Gute für die nächste Hälfte des Lebens. Und Herr Staatssekretär Meinmeister, wo ist er dann? Hier, Marc, auch Alles Gute. Heute hat Geburtstag Frau Kollegin Mürvet Öztürk. Ja, wunderbar. Der Kollege Blechschmidt hat gewonnen beim Streit, wird es keine gibt. Deswegen macht er das jetzt. Alles Gute. So, meine Damen und Herren, bevor wir in die Tagesordnung eintreten, muss ich Ihnen noch etwas nachtragen, was wir im Ältestenrat besprochen haben. Ich darf Sie daran erinnern, dass wir in der letzten Sitzung eine kurze, aber heftige Phase hatten von ca. 60 Sekunden hatten. Aber das war relativ unübersichtlich. Zu so Maßen habe ich dem Kollegen Schmidt einen Ordnungsruf verteilt. Das ist ja auch dann bekannt gegeben worden und auch gesagt worden. Was ich übersehen habe, zwangsweise war die Tatsache, das haben die Stenografen mitbekommen, dass zwei andere Kollegen das auch verdient haben. Also, wenn man das schon erarbeitet, hat man es auch verdient. Der Kollege Merz werde ich einen Ordnungshof nachdenklich erteilen für die gleiche Aussage, die der Kollege Schmidt getroffen hat. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat sich entsprechend entschuldigt. Wunderbar, aber der Ordnungsruf gilt. Dem Kollegen Pentz, der auch etwas gerufen hat, was ich jetzt nicht wiederholen möchte hier. Wir können im Protokoll nachlesen. So ein Wort geht mir nie über die Lippen aus zu Hause. Aber in Ernst, lieber Herr Pentz, ich erteile Ihren Ordnungsruf wegen der gemachten Aussage, nur damit das auch zum Protokoll gegeben wird, und damit ist auch die Besprechung im Ältestenrat entsprechend umgesetzt worden.